Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, da sind wir wieder und schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute habe ich zu Besuch die Frau Kafta und die Frau Neumann und die haben unseren Kindern eine riesen Überraschung mitgebracht. Liebe Frau Kafta, dann sagen Sie mir doch mal bitte, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? unseren Kindern so eine tolle Freude zu machen. Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Also wir haben ja aktuell den Beidam, ähm, oder hatten ihn gerade den genau. Beidam einen Monat lang, also den Ramadan. Das heißt in dieser Zeit fasten wir ja mhm. und ähm, ja, erden uns etwas mhm. bzw. tun einfach mal was genau. Gutes. Genau. Ähm, meine Schwägerin Ergül hatte dann eben die Idee, und ich würde sagen, erzähl doch einfach mal, was deine Idee war und deine Intention. Genau. Dahinter. Ja, nach, nach dem Ramadan haben wir -Fest, drei Tage Zuckerfest. Und da beschenken wir die Kinder mit Süßigkeiten, Geschenken. Also das ist dann mhm. für die Kinder was sehr Schönes, sage ich mal. Genau. Und ähm, dieses Jahr habe ich gedacht, warum unsere Kinder, Gott sei Dank, unsere Kinder haben alles, die mhm, kriegen gut, alles, stimmt. dass dann Kinder, die bedürftige Kinder, Kinder, die was brauchen, wo die Eltern sich das nicht leisten können, dass wir da eine Spendenaktion starten und den Kindern die Sachen besorgen, was sie auch wirklich brauchen und mhm. noch mehr dazu, wenn es klappt. Was für eine schöne Idee. Ne? Also ähm, wir freuen uns immer, wenn Menschen kommen, die sich Gedanken gemacht haben, um unseren Kindern, um unseren Familien äh, das Leben so ein klein bisschen zu erleichtern. Ne? Vor allen Dingen den Kindern jetzt, wo ähm, unruhige Zeiten sind, wo wir gerade Corona so hinter uns, will ich nicht sagen, aber doch ein Stück weit Lockerung genau. ist, äh, wo die Kinder zwei Jahre ähm, doch ziemlich Ist eingeschränkt ein. waren und kriegen jetzt ein so schönes Geschenk, dann äh, haben sie auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Zuckerfest. Genau, genau. ja, das ja das macht ich, ich Kinder machen. glücklich machen. Ja, ja sehr, sehr schön, schön, ja. schön Gott. Haben sie, äh, haben die Mitarbeiter das äh, gemacht äh, aus ihrer Agentur oder haben sie äh, das äh, besorgt, eingepackt und wer hat das gespendet und? Erzählen Sie doch mal. Also wir kamen hier auf sie durch Bekannte, durch die Kinderhelfer, ja. die quasi gesagt haben, frag doch mal bei den Froschkönigern an. Das haben wir dann getan und dann mhm. haben wir quasi zueinander gefunden, dass sie gesagt haben, ja, es gibt Dinge, die die Kinder tatsächlich benötigen. Und das ja. war uns auch wichtig, dass wir gesagt haben, Dinge, die wirklich einfach ja. zum Leben gehören. Mhm dass die Kinder dies bekommen. Ja. Ähm, unsere Idee war dann, okay, wo kriegen wir dann die ganzen Spenden her? Weil wenn wir beide spenden, wird das nicht reichen für die Kinder. Und ähm, haben dann einen Spendenaufruf gemacht via Instagram, Facebook und ähm, über unseren whatsapp status ja. Tatsächlich haben äh, richtig viele bekannte Freunde, auch Kunden gespendet. Ja. Und wir sind auf dem Beitrag, ich glaube, bei ca. 1100 Euro ja. gelandet. Boah. So, dann haben wir erstmal kalkuliert mit der Liste, die sie uns quasi zur Verfügung ja. gestellt haben. Wie können wir das dann umsetzen und wie viel bleibt uns oder was können wir? erstmal umsetzen. Genau. Ähm, als wir das dann die Liste durchgegangen hatten, dachten wir, wow, wir haben alles richtig gut, ähm, haben dann umgerechnet und hatten wirklich für jedes Kind ähm, noch so viel Geld zur Verfügung, dass wir Süßigkeiten noch besorgen konnten und tatsächlich auch ein Spielzeug, also dass die Kinder ähm, tatsächlich einfach auch eine Freude daran haben. Also wirklich so ein typisches Zuckerfest. Ja, ne? genau, ich wollte es gerade <lacht> sagen. Und dann aber für die großen Kinder, <lacht> ich meine, ab 12 hatten genau. wir Gutscheine besorgt, genau. ne? dass wir gesagt okay. haben, auch dann haben die Gutscheine und ähm, da sind wir dann, ja, <Scheine> wofür? für, für, für H&M hatten wir gut. je 25 Euro. Was die brauchen. Genau, dass sie einfach auch mal genau. dieses Gefühl haben, losziehen zu können und sich einfach mal was nach ihren Wünschen zu gönnen. Also unsere Kinder äh, haben ein großes Hobby, na? <lacht> Überhaupt die Mädchen, die mm -hmm. shoppen. Genau. Ja, ja, ja. Dann, dann äh, schreiben sie oder sagen schon mal, ich war shoppen. Ja. Ja. So. Und das ist für die so das Zauberbord, ja. weil das können sie normalerweise nicht. Mhm. Das Geld ja. ist immer knapp genau. und, ja, und dann muss man gucken, dass alle Kinder was haben in der ja. Familie. Und, ähm, ja, und wenn sie dann so einen extra Gutschein kriegen ne, und gerade M ist ja sie angesagt. Genau, haben wir uns gedacht, genau. das würde ja, ja dann passen. Mhm. Und dann haben wir alles bestellt und hatten... Alles, äh, ja, wir haben das in der Agentur alles von, also von dort aus quasi mhm. zusammengesucht und sortiert und wie auch immer und dann tatsächlich auch äh, gemeinsam verpackt. Mhm. Und jetzt sind wir bei Ihnen. Aber <lacht> wir wollen nicht lange reden darum. Wir wollen jetzt auch mal unseren Zuschauern ein Päckchen zeigen. Ja, ja? sehr gerne. Ja. So, ich gebe Ihnen die einfach mal an. Ja. Dass, ähm, So, das sind jetzt drei äh, Päckchen, einfach so wahllos jetzt genommen. Genau. Alle Päckchen sehen so aus, verpackt mit Schleife, mit einem kleinen Gruß und mit Süßigkeiten und mit Spielsachen. Ich sehe hier ein Duftlabor, ja. was ist das? Ja, das <lacht> Haben keine Kinder, man kann tatsächlich. Halt also wir haben uns halt, wir haben wirklich auf jedes Alter geguckt, ja. ob es ein Junge und ein Mädchen ist. Aha. Dann haben wir einmal gesagt, okay, ne, das war jetzt die Brotdose, die quasi ja. für, für das Mädel gebraucht worden ist. Und haben dann nach dem Alter überlegt, was können wir den Kindern denn schenken. Ich meine acht oder neun hatten genau, wir hier. Wir haben uns ja mittlerweile die Alter und ja. die Namen auch so gemerkt. <lacht> ähm, und haben, genau, und haben dann eben geschaut, was können was, was würde denn den Kindern Spaß machen in dem Alter. Ja. Und dieses Duftlabor, das haben, hat meine Nichte tatsächlich meine so, Tochter. genau, das ja. hat sie nämlich von mir bekommen. Ähm, da kann man sich so selber Düfte erstellen. Also ja. man kann da so rumexperimentieren. Ähm, Ach, ich sehe hier so kleine sehr genau, schön und macht das dann halt Ach, schön. schön. Genau. Ja, das ist doch was für unsere Prinzessin. Ja. Also für jedes ja. Kind quasi haben wir geguckt nach Altersgruppe, was ja. sie halt eben benötigen, mhm. wo sie halt Spaß dran hätten. Ja, ne? also, sehr und das ist eine Trinkflasche, genau, was gebraucht Mit, worden ist. Ah, Topmodel. Topmodel. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, Genau, was so ist, ist. Ja, das kennen wir von den Weihnachtsgeschenken. Topmodel, genau, ja. Ja, ja. Ja. oder Elsa, ne? Genau, oder Elsa. <lacht> ja, ja. Und das hier ist äh, nämlich mal ein Junge. Genau, das ist ein Junge. Und da haben wir eben gesagt, okay, hat er einen Farbkasten benötigt, den wir dann besorgt haben. Und dann eben haben wir hier ja. geschaut, ach, was gibt es denn für die Jungs, was denen noch Spaß machen könnte, was cool ist. Mhm. Und haben halt eben hier ein Lego-Auto besorgt. Ja, wunderbar. Mhm. Also sehr schön nochmal. Also ich bin hin und weg. Das wirklich. Ganz toll. Und so viel Mühe und so viel, ja. Ich lege mal wieder weg, <lacht> nehme ihn erstmal wieder ab. Ja. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Gerne schön. So, ja, dann sage ich mal, bestellen Sie allen helfenden Händen, die daran beteiligt waren, Definitiv. ganz liebe Grüße. Wir werden unseren Familien Bescheid sagen und den Kindern und Sehr werden schön. einen kleinen Clip machen davon, wenn die Kinder schön. kommen. Und das in dieses Video hier einfügen und dann. Ähm, wenn wir das auf YouTube hochladen. Das war super. Das ja? freut uns, da uns sehr. Uns, ja. Aber total. Das leiten wir natürlich auch an, an <lacht> ja, genau. weiter an alle ja. Spender, denen wir natürlich auch vom Herzen Danke sagen, ja. dass sie uns quasi auch blind wirklich vertraut ja. haben. Ja. Ja und richtig. Es war wirklich eine Masse, die gespendet hat ja. und auch wirklich Manch welche die große Leute, Beiträge genau. dazu gegeben mhm. haben und auch ähm, ja, dass sie uns wirklich blind vertraut haben und gesagt ist wichtig. Hier, ihr habt das Geld. Ja, genau. Wir ja. vertrauen euch zu 100 Prozent. Ja. Und ja, umso mhm. schöner. Aber dann haben wir natürlich auch was, was wir sagen können. Wir waren hier. Ja, genau. <lacht> ja, wir haben gerade gelassen. Ja, genau. So, das war ein ganz tolles Schlusswort. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns zugeschaut haben. Und äh, denken Sie bitte dran. Liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin Lina und ich habe mich sehr über die Elsa-Flasche gefreut. Danke. Danke. Danke. Danke für das tolle Geschenk. Danke, ich freue mich. Danke für das Geschenk und ich freue mich. Danke, ich freue mich. Vielen Dank, Vielen Dank für das nette Geschenk. Hallo, danke für das tolle Geschenk und für den Gutschein. Tschööö. Hallo, ich wollte mich bedanken für das Geschenk. Danke. Danke. Äh, danke, Ergül und Sabrina. Tschüss. Und tschüss. Drei. Vielen, vielen Dank, liebe Sabrina und Ergül. Vielen Dank für das Geschenk. Ich freue mich sehr.